So, hier sind wir nur am blauen Turm, kurz auch mzg gebäude genannt, also auch MZG abgekürzt. Bedeutet, hier in diesem Gebäude findet ihr verschiedene Räumlichkeiten, wie zum Beispiel ganz viele Büros von Lehrstühlen, aber vor allem auch die sogenannten ZIP-Pools, wo ihr Computerarbeitsplätze findet, in der fünften bis siebten Etage findet ihr auch viele Arbeitsplätze. Und auch, ja, wie gesagt, Büros. Und in den dritten Stock hat man einen schönen Blick über die Stadt, also fahrt gerne mal hoch mit den Fahrstühlen hoch. Die den Stock und schaut mal aus dem Fenster, Dann könnt ihr einen guten Blick über die Stadt Göttingen bekommen.